Ich komme zum Ende und dann stelle ich fest, ja, das, ich erhöhe hier die Spannung und Sie haben eine… Alles gut, alles gut. Komm mal, kannst du gehen? Ist kannst gut. du gehen, sonst leg dich hin. Leg dich mal hin. Setz dich. Hinlegen. Hinlegen. Hinlegen. Ist gut. Kannst du dich setzen? Ja. Alles gut. Setz dich mal. Geh einfach runter. Geh einfach auf den Boden. Alles gut. Ist auf den Boden. Boden. Boden. Geh einfach auf den Boden. Ja, Nach hinten. Füße hoch. Ganz ruhig. gibt es Wir müssen mal gucken, wie wir diese Unterbrechung ähm, hier ähm, überbrücken. Offensichtlich, offensichtlich ist ähm, der Abgeordnete Hauer ansprechbar. Ähm, wenn ich das richtig sehe. Und ja, wie gesagt, die Abgeordneten kümmern sich um ihn. Man wartet offensichtlich dann auch noch ähm, auf ähm, Sanitätspersonal. Im Bundestag ist ja eine ähm, Ärztin angesiedelt, die jetzt übrigens... Auch herbeieilt, ähm, was ich Ihnen aus der Ferne noch sagen kann.